Hallo, ich bin die hartwig schuh Ruthiedl, die Listenerste von Die Linke Österreich hier bei den Gemeinderatswahlen in Salzburg und Bürgermeisterin-Kandidatin. Wir waren jetzt schon ein, zwei Wochen sehr intensiv auf der Straße und uns fällt immer wieder auf, wie sehr die Menschen sich beklagen, wie wenig Sinn solche Wahlen haben wie viele Menschen man auf der Straße trifft, die sagen, die lasst mich in Ruhe, ich gehe nicht mehr wählen, es ändert sich nichts, es bleibt alles beim Gleichen. Und diese Menschen haben nicht ganz Unrecht. Denn viele Menschen haben diese Erfahrung gemacht, dass sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten Wählen gegangen sind, egal ob das Hochschülerschaftswahlen sind, Arbeiterkammerwahlen sind, Nationalratswahlen gewesen sind, ob sie zu Volksbegehren gegangen sind oder Gemeinderatswahlen. Es hat sich im Grundsätzlichen wenig geändert. Genau das ist der Grund, warum die Linke einen Fokus legt auf Demokratie und auf Demokratieentwicklung. Denn wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann haben wir innerhalb von wenigen Jahren nicht einmal mehr unser Wahlrecht, dass wir alle fünf Jahre irgendwo ein Kreuzel machen dürfen. Wir haben jetzt in unserer Demokratie einen Stand der absolut gefährlich ist. Wir können jetzt beobachten, dass innerhalb von ein, zwei Jahren, wo eine schwarz-blaue Mehrheit an der Regierung ist, ganz genau und systematisch alle demokratischen Rechte abgebaut und zurückgebaut werden. Wir wissen ganz genau, dass drei Viertel der Maßnahmen, die diese Regierung jetzt setzt, wenn es demokratische Mittel gäbe, sie nicht durchsetzbar wären. Wir sind in einer Situation, wo ein Innenminister jetzt fordert, dass Menschen vorauseilend, ohne dass sie etwas gemacht haben, ohne dass sie eine Straftat begangen haben, eingesperrt werden können. Wissen wir, mit was wir da für eine Tür öffnen? Mit welchen Mitteln dann Regierungsgegner oder die Alternativen bieten wollen, wie mit ihnen dann umgegangen wird? Jetzt sagen wir, okay, Demokratie, das ist ein Bundesthema. Nein, die Demokratie fängt genau dort an, wo wir leben. Sie fängt hier in der Stadt Salzburg an. Machen wir uns klar, dass Parteien in Österreich jedes Jahr ohne die Gemeindeförderungen an die 200 Millionen Euro Parteiförderung bekommen. Und was machen diese Parteien mit dieser Förderung? Sie füttern die Medien, damit wir nur mehr das hören, was Parteien wollen, dass wir hören. Und was wollen die Parteien, dass wir hören? Sie wollen, dass wir hören, das, was Konzerne und Lobbyisten ihnen sagen und für das sie auch noch zusätzlich gesponsert werden. Von Banken, von Pharmakonzernen, von Technologiekonzernen, die gewisse Techniken anwenden wollen, besonders im Sicherheitsbereich oder die das zahlen mit bargeld abschaffen wollen genau solche firmen sponsern unsere parteien noch zusätzlich neben der hohen steuerlichen parteiförderung Jetzt haben wir in einer stadt wie salzburg Hätten wir haben wir ganz viele möglichkeiten demokratische instrumente einzuführen wir haben die möglichkeit A, ah, zum Beispiel eine Fragestunde im Gemeinderat einzuführen, wie es dem Salzburger Landesrecht für Gemeinden entsprechen würde. Nicht einmal dieses kleine demokratische Recht gibt es in Salzburg. Salzburg hatte fertig ausverhandelt ein Modell, mit dem am Ende eine verbindliche Entscheidung gestanden ist mit dem Salzburger Gemeindemodell. In ganz Österreich gibt es kein Entscheidungsmodell derzeit, im Unterschied zu Deutschland, wo es flächendeckend existiert. Dieses Modell wurde von schwarz und rot, obwohl ausfertig, fertig ausverhandelt, 2015 abgesagt, abgesagt, nach den Wahlen natürlich, obwohl vor den Wahlen ganz klar war, dass es kommen wird. Das heißt, wir können das Salzburger Gemeindemodell umsetzen. Wir können ein Modell der echten Beteiligung umsetzen, flächendeckend in ganz Salzburg, aber auch auf Stadtteilen bezogen, weil wir ganz genau wissen, es gibt Problemlagen in gewissen Stadtteilen, die im Stadtteil spezifisch sind und die andere Stadtteile überhaupt nicht interessieren. Was können wir noch machen? Ganz wichtig ist, dass wir herauskommen aus diesem Parteien-Schubladen-denken. Wir fordern von die Linke, dass es unparteiische Stadtteilräte gibt, die per Zufall ausgewählt werden für ein, zwei Jahre in eine Steuerungsgruppe, wo alle Menschen, die in Salzburg wohnen, teilnehmen können. Denn eine große Wählergruppe, die viele Jahre in Salzburg lebt, nämlich Menschen aus Drittstaaten, sind immer noch nicht wahlberechtigt. In 50 Staaten in der Welt sind Menschen aus Drittstaaten sehr wohl auf kommunaler Ebene wahlberechtigt. Und auch Salzburg hat bei der Unterzeichnung der Menschenrechtsstatter für diese Stadt mit unterzeichnet, dass sie sich dafür einsetzen werden, dass die gesamte Wohnbevölkerung an den politischen Entscheidungen partizipieren kann. Mit einem Stadtteilrat können wir alle Menschen in den politischen Prozess mit einbinden. Und politische Entscheidung hängt zusammen mit dem Budget. Erst wenn wir in Stadtteilbudgets die Menschen mit in die Entscheidungen einbinden, dann spüren die Menschen, dass ihre Meinung auch wirklich ernst genommen wird. Ihr seht, es gibt auch auf kommunaler Ebene viele Möglichkeiten, Demokratie zu stärken und zu leben. Und wir stellen hier in Salzburg die Machtfrage. Wir haben eine Republik und wir müssen uns fragen, wie lange wir diese Republik noch haben. Ob der Staat eine Sache der Menschen ist, die in diesem Land leben oder ob es eine Sache ist, der Lobbys, des Filz, der Macht und um Geldeliten. Ob der Souverän die Gesetze in Österreich und in Salzburg und in unseren Bundesländern beschließt oder ob es die Geldgeber sind, die hier anschaffen. Deshalb setzt sich die Linke ein für direkt demokratische Instrumente und für Demokratie und wir bitten euch, dass wir uns nicht mehr in kleine Sachthemen zerfranzen, sondern dass wir uns diese Macht und den Hebel zurückholen.